Die werden, auch, die werden auch Luft stauen wie sonst nichts. Eben. Okay. Jetzt jetzt ein Magier mit Zauberzeichen. Dann nehmt ihr Kapok mit, äh, sonst noch irgendwen. Euer Mira kommt mit? Nein, kommt nicht. Nein. Hm. Äh, wir, kaufen, wir kaufen eine Ziege gegen ja. Esel, hat sich zu der Mini ausgesprochen. Ähm, ich denke nicht, dass wir Leute aus der Mannschaft mitnehmen. Alles, was die machen, ist der, im Weg sein. Ich, ich nehme meinen Bluthund aber mit. Das finde ich tatsächlich sogar eine gute Idee. Vielleicht sollten wir unsere Aufzeichnungen, die Briefe mit. Die Tagebücher äh, kann sonst alle. Ähm, genau. verwahren? Nee, Ich dachte mir, ja, das wollte ich gerade nicht irgendwie. <lacht> <lacht> nee, ich dachte mir die Aufzeichnungen, die wir äh, über den Magieraffen und ihr haben. Ja, okay. Äh, ich biete mich auch an, die äh, Tagebücher zu verwahren für das euch. Das kannst du vergessen. Okay, dann packen wir aber die Aufzeichnungen in eine versiegelte Rolle und machen sie erst auf, wenn wir da sind. Ich kann äh, in den Ölpapier einschlagen. Sollen Fall. wir den Sklavenjungen zusätzlich als Dschungelführer mitnehmen oder reicht der, der Utulu? Also Tappok, Kapok? Ich war der Sklavenjunge zuletzt in einem Dschungel. Also der war Er ist erst seit ein paar Tagen. Fünf Tage. <lacht> ah, stimmt ja. Er ist <lacht> erst seit ein paar Tagen ein also. Tut mir leid, dass ich nicht weiß, wie jeder von euren Bums-NSCs seine Lebensgeschichte verbracht und ist. Dein verbreitet. Du entscheidest. Und es ist ein äh, Viertelzauberer. Also, der kann uns vielleicht. Mit ja, finde ich tatsächlich das Beste. Soll jemand das entscheiden. Ist ja, kein dann, Problem. dann nehme ich den. Äh, er, ja äh, er ist ja nicht schwer beladen. Dann kann er meine Abalone tragen. Puh, wow. Ja, okay, dafür ist er Gut. Dann könnt ihr Gapok um. und euren äh, mohaha sklaven mitnehmen, Zulamin. Und äh, Zulamin kratzt sich noch um eine Verschleierung gegen Insekten. Okay, dann tragt ihr eure ähm, Pasten auf, die ihr von Kanesetiana bekommen habt und ich könnt... Aufbrechen, ja? Ich nehme an, wir können genug von dem Zeug für die ganze Reise mitnehmen. Äh, ja doch, ihr habt einen herausragenden Alchemisten dabei, das Zeug... Okay, weil, gut, wir tragen die jetzt auf, wir waschen uns vermutlich auf dem Weg nicht, aber wir schwitzen die vermutlich irgendwann trotzdem runter. Ähm, wie war das mit dem Charisma, Malus? Äh, wahrscheinlich 3 zwei oder drei. Ich schaue nach. Ich, ich glaube nicht, also dass ihr das mitmacht. solltet also ihr in EDAS auf Zivilisation treffen, ne? ihr, ihr habt jetzt einmal die Paste, ne? Auf dem Rückweg habt ihr sie nicht mehr. Solltet ihr euch waschen. Ich, deswegen sage ich ja, dass wir, dass wir genug für die ganze Reise mitnehmen. Also dass wir nochmal auftragen können. Also eigentlich musste man die jeden Tag erneuern. Ja. Ja, gut, gut. werdet ihr trotzdem. Also, okay, Sulamin muss ich nicht auftragen. Ich. Also, du kannst sie auch, ja. auch weglassen. Also wenn du sagst, es hat irgendwie einen Tag Nachwirkung, okay, wegen geschenkt, aber ich trage sie gar auf. Auf. Also, nicht auf. Also ist eitel und ich denke, die wird erstmal abwarten, wie groß der Leidensdruck ist. Ja, finde ich natürlich gut, ne? wenn du eitel bist, dann, äh, dann nicht. So brecht ihr auf. Vorbei an den zahlreichen äh, ja, Gassen, die wieder vollgestellt sind mit irgendwelchen Dingen von Schiffen, Schränken aus Häusern und äh, anderem Unrat. Bis dann vor euch die kleine Stadtmauer aufragt, an der ihr vorbeigehen könnt. Ein kleiner Trampelfahrt, der sich dann hier in südliche Richtung schält, direkt in die Mangrovenwälder hinein. Sumpfiges Gebiet, das Meer zieht hier auch noch stark ins Land hinein. Also dass es dann hier keinen richtigen trockenen Lichtungen gibt, sondern alles ist irgendwie drückend schwül, ist, ist besonders heiß. Und direkt wenn ihr eintaucht in den Dschungel, dann seid ihr den Stechmücken quasi schutzlos ausgeliefert, außer ihr habt eine Salbe. Und ähm, neben euch noch ein paar Reisbauern, die dann äh, hier irgendwie ihren Reis anbauen oder irgendwelche Schatterknollen, die dann hier gezogen werden, die euch so ein bisschen mitleidig anblicken, äh, denn sie wissen, äh, wohin ihr wollt. Gut, der Dschungel ist ein Geflecht aus bodenbedeckten Blattpflanzen, halb hohen Sträuchern, glattrindigen Mohagoni-Bäumen und gigantischen Alveranspfeilern, auf deren rissiger Kruste Moose, Fahne und Lianen schmarotzen. Durch dieses feuchte, in allen Grüntüren schimmernde Dickicht sickern nur wenige Streifen Sonnenlicht. Die schwüle Luft dringt euch schnell durch die Kleidung und badet euch in Schweiß. Schmetterlinge flattern um bunte Blüten von Orchideen und Pfeilblüten. Kleine Echsen huschen über den verrottenden, laubbedeckten Boden und äh, Tropfen fallen herab. Das Holz der Bäume knarrt und knirscht, als ob sie gleich ähm, euch begraben wollen, wie ihr unter ihnen durchgeht. Und von weit oben gedringt das Geschrei der Vögel und das Keckern von Affen. Die grüne Hölle von Meridiana erwartet euch. Seht ihr das? Ich schwöre, die sind groß wie Tauben. Im Süden ist es heiß, gibt's mehr Wald als Eis. Eis kann man nicht essen, sie habe den Geschmack vergessen. Oh, bringt doch etwas. ist so ein schöner Tag. Ja, auch nicht so etwas Schreckliches, wie ihr gerade tut. Ja, ja dann das ist eigentlich schon fast paradiesisch. Uh, zwar sind hier überall Stechmücken, aber das erinnert doch eher an den grünen Garten von Zar und nicht so sehr an die Giftküche von Maraskar. Weiß nicht. Ach, das kann doch irgendwie schön, Das hier ist einfach nur grün. Dort war es wenigstens bunt. Dann von ja. jedem bitte mal eine Wildnislebenprobe. Ähm, ich erschwere sie um fünf und dschungelkundig hilft. Maraskan kundig hilft mir nicht aus der Patsche. Die hälfte. Also Sumpfkundig, Sumpfkundig, Sumpfkundig hilft? Pff, Mangrovenwälder. Die hälfte. ja. Die Hälfte, die, die hälfte Die Hälfte 1 oder die Hälfte 2? Ich, ich gebe euch 2 Punkte für Sumpf und 2 Punkte für Maraskan. Okay, dann habe ich noch eine 8 erschweren. Nicht 89, 8, Daru. So. Das sollte ich aber hinkriegen. Ja! So, Rafim hat das nicht geschafft und äh, Abel mir auch nicht und äh, bei Poltags bleiben drei. Das ist lange hier. Aber ich habe auch verdammt den, verdammt Trank, den Trank, den Trank des ungeänderten Wegs getrunken. Also Boah, falls es wir mal um sowas geht. Ja, okay, Montags, du bist der Erste, ja du, du trittst so ein bisschen auf dem Trampelfahrt entlang und äh, singst ein bisschen, pfeifst ein bisschen, äh, machst dir ein schönes, äh, schönes Leben, da du jetzt von Sumu beschützt bist und trittst dann vor dir auf so einen durchgebrochenen morschen Ast, äh, der so ein bisschen im Weg liegt, äh, achtlos so ein bisschen beiseite getreten und kannst sehen, wie dann eine Unzahl von Maden, Käfern und Ameisen, von, von Krabbeltieren äh, aus dem Ast hervorwuchern, ähm, irgendwie viel zu viele, die in diesem Stamm Platz gefunden haben, als ob das schon irgendwie unlogisch wäre. Oh, seht einmal, wie stark der Humus hier vertreten ist. Abel, mir kommt heran. Schaut euch das an. Das ist ja Seid ihr jetzt unter die Käferexperten gegangen? Nein, nein, aber ihr habt doch erst vor kurzem einen wunderbaren Humus elementar beschworen. Ich dachte, es würde euch reizen, das Ganze hier zu sehen. Diese Konzentration von Humus, das Leben, das pulsiert oh, Ich sollte davon zurücktreten. Äh, Diese Ameisen sind, Pflanze, äh, sind Menschenfresser. Ah, aber keine Zwergenfresser, mir werden sie nichts tun. Ja, derweil Rafim tritt voran und äh, hackt mit seiner Machete die einzelnen Äste beiseite. Und ähm, nur wie sonst ein Ast, der so halb vor dir ist, kannst du ihn so ein bisschen beiseite schieben und äh, merkst du einen ekelhaft beißenden Stich in deiner Hand. Mistviecher. Ja, du blickst auf deine Hand und siehst, wie dir ein großes Loch drin ist. sechs Schadenspunkte. Das waren wohl keine Fliegen, sondern irgendwas hat da mit seinen ekelhaften, äh, vielleicht Mandibeln nach dir gehackt. Und wenn du dir nochmal den, den Ast anblickst, kannst du sehen, wie der wohl kein richtiger Ast war, sondern dich äh, dunkle Insektenaugen anstarren und äh, finstere Greifwerkzeuge, die äh, blutverschmiert sind. Ein perfekt getarntes Insekt, das sich anstaut. Ich wiederhole: Mistviecher, passt auf, wir sind irgendwelche Insekten in den Bäumen. Hm, am besten fasst ihr einfach nichts an. Ja, das war der Plan. Ihr könnt auch gerne vorgehen und mit da der dann. Räte hangen. Ja, komm. Ihr, geht, ihr, geht ihr habt gesagt, Weg, ja? wir sollen nichts anfassen. Ich möchte das nur noch einmal herausstellen. Ihr sagt, wir sollen nichts anfassen. Und ihr sollt nichts anfassen, das beißt. Hm. Komm, tritt zurück, Raphim. Ja, äh, Sunamin. verbind ihm doch die Hand, bitte. Ja, dann hau ich vor uns den Weg frei. Das geht vermutlich langsamer voran als bei Raphim, weil ich natürlich nicht Raphim bin. Ja, ähm, ihr könnt dann Rafim die Hand verbinden und äh, versucht dann weiterzugehen, sind alle, alle außer Abel Alle außer Abel mir. Kommt jetzt der Nachtwind. Hm. Ja, Abel mir fehlt. Abel mir ist einfach weg. Ach. Ja, Kapitän? Äh, Kapitän! Och. Wo ist der denn? Äh, eben hat er sich noch die Insekten mit mir angeguckt. Und jetzt ist er weg. Hm? Hat er irgendjemand was gesagt? Abelmir? Sollte nicht jemand auf ihn aufpassen? Ich habe auf ihn geachtet. ist okay, doch schon vorgegangen. Niemand bewegt sich. Wir drehen uns jetzt um und gehen denselben Weg wieder zurück. Nach äh, einem kurzen Fußweg können äh, sowohl Zulamin als auch Diamantes erkennen, wie Abelmir auf einer kleinen Lichtung steht, so also ein bisschen halb im Sumpf ver ver äh, ja, eingesunken, äh, bis zu den knöcheln und er starrt einen großen Schmetterling an. Abelmeer. Captain. Captain. Da, da, da drüben, da, da ist er, er ist eingesunken. Er sieht weiter und weiter ein. Oh. So schön. Ähm, ich versuche eine Seilschlinge zu machen und sie zu Abelmeer zu werfen. Ich einen Fessel werfe. Fesseln Fesselprobe. Haben wir einen Seil dabei? Hallo, wir sind Abenteurer. Ja, das heißt noch nicht, dass wir seine dabei haben. Ich werde also so, so eine Liane kannst du ja auf alle Fälle nehmen, die ja oh, hier, das, hier ich viel. Ich werde jedenfalls kurz Hand einfach mal ein Messer nach diesen Schmetterling werfen. Schwebt der Schmetterling vor ihm oder ist das auf seiner Hand? Vor ihm auf der Stelle. Ja, oder Besser drauf. Er wirft, ich ziehe meine Bellestrina und schieße. Ich würfel einfach mal. Ah, auf die Entfernung vermutlich nicht getroffen. Also wahrscheinlich 10 Meter, ne? 10 da oh, Meter sind nur die plus 4 erschweren. Das ist die Reichweite für mich. Wahrscheinlich sogar geklappt haben. Also es kommt darauf an, ob der Schmetterling eine 6 erschweren ist oder noch mehr gibt. Ja, das ist ein winziger Gegner, ne? Du kannst gerne mal. Genau, es ist ein winziger Gegner, ich glaube, das ist ein plus 8, ne? Damit ist es nicht geschafft. Nee, damit wäre es tatsächlich nicht geschafft. <lacht> habe ich auch nicht mitgerechnet. Ich habe auch keine Zeit zum Zielen genommen. Das ist ja so eine Art ich würde dann einfach die Haare verschränken und wenig, wenig angeprimelt sein und darauf warten, dass die natürlich seinen Schoß macht. Ja, ein Knallen und dann äh, verschwindet der Schmetterling aus der Luft und liegt einige Schritte weiter durch ein äh, Bolzen durchlöchert. Ja, es gibt einfach nur eine riesige Farbexplosion, als die äh, Flügel zerspringen und ähm, ja, alles bunt schillert. Oh, so, schön also hier. hast du genug gesehen, komm endlich da raus. Was? Was? Er, er holt mir raus. Wirft mir das Feld zu. Hab ich. ich dir, da! Da! Äh, greift das Abel mir. Ja, ich würde nach dem Seil greifen und mich transferieren. Abel mir, du, du fühlst dich auch nur so ein bisschen taub und dumm. Als hätte okay. Prei dich gestraft. Ich glaub, das ist normal. Hey. Rafin, kannst du mir helfen? Geht das mit deiner Hand? Ja, kein Problem. Was denkst du, das war das hier irgendwie magisch? Äh, ich weiß nur das. Äh, Voltagsmesse müsste das wissen. Du hast doch schon mal von solchen erzählt, Schmetterlingen, die so eine Wirkung haben. Äh, äh oder äh, wie hießen die? Ja, ja. Ähm, Ach, das war so einer. Müsste so einer gewesen sein. Ich bin überrascht, dass Abel mir sich von so einem hat einlullen lassen. Das ist ähm, gut, Abel mir? Äh, Solamin hilft ihm mal hoch und, äh, Ja, Was war los? Ich habe also wunderschöne Farben. Wie ähm, sage ich, ich, sag ich es? Ihr seid auf einen sehr billigen Trick hereingefallen. Äh, ein billig, Insekt. Billig kann er nicht sein, wenn er mich überwindet. Ja, sag dich ja. Äh, ihr fandet ein Insekt. Insekt bezaubernd. Nun, auf solche Arten von Hexerei hereinzufallen, ist das Schicksal derer, die nicht stets, wachs stets wachsam sind. Ja. Nun, äh. Wenn du ja. dir öfter im Tempel zur Predigt sein, wüsstet ihr das. Altum ist die Insel der Schmetterlinge, die in tausend Varianten und Größen und in leuchtenden Farben vorkommen. Nur wenige davon besitzen einen Namen. Lotusfalter, blauer Admiral, fliegende Orchidee, schwarzes Auge, Sternenstäubling. Und während ihr weitergeht, könnt ihr natürlich nicht nur viele weitere Schmetterlinge erkennen, sondern teilweise in den Sümpfen stehend auch einige verwilderte und kauende rastuder drehhörner die euch hier prinzipiell auch als Nahrung dienen können. Zumindest noch, äh, solange ihr nah an Karupso seid, äh, könnte man sie sicherlich ähm, ja schlachten. Vielleicht gehören sie irgendwem, aber sie stehen erstmal verwildert irgendwo im äh, Sumpf und kauen auf irgendwas. Oh, Ich muss sagen, diese Libidoptera sind schon sehr... Gruselig. die was? Das ist der Fachbegriff für Schmetterlinge. Ja, gut. Ja, Mann, wir haben Glück. Hier im, äh, in diesem Teil äh, sind nur Schmetterlinge und äh, auf der anderen Seite sind viele Panther. Das ist gut, Mann. Erklärt mir, warum sind Panther gut? Naja, weil Panther nicht hier sind, Mann. Aha, so meint ihr es. Und wie wäre das mit den Drachen? Äh, Altair ist von Drachenmagie. So, so richtig große? Äh, ja, so richtig große, Mann. Äh, alte Echsenstadt, niemand weiß warum. Nun, ähm, wenn wir noch etwas Zeit haben, können wir sie zerstören. Die Stadt oder die Drachen? Beides. Äh, niemand weiß warum, aber Altair brannte. Ah, gut so, gut so. Das, äh, das waren die Elementare. Äh, sie kämpfen gegen die Drachen. Mann, das war vorberat Nein, Borbarat hat mit den Elementaren nichts zu tun. Der ist eher auf Seiten der Dämonen. Äh, irgendwas in Altair, was äh, Galotta haben wollte. Und dann äh, brannte Altair, Mann. Kann ich mich zurück an dieses e diesen bezückenden Edelstein in der Schwarzen Festung? Den Edelstein in der Schwarzen Festung? Das Auge des Sturms. Ja. Wollten wir den nicht auch noch irgendwann bergen? Also ich weiß nicht ob ich zuordnen kann muss ich mir sagen. Ja, doch also beschriftet war es und äh, wenn du dich jetzt auch genau daran erinnerst, du warst äh, im gesplitterten Berg. Galotta hatte irgendein Artefakt aus Altair. Du erinnerst dich. Irgendein Sturmartefakt oder irgendein elementares Ding. Aber dann musstest du Ömer retten. Ja, leider. <lacht> Gib mir einen Dolft von mir sag und nichts weiter. Ja, ich gerne Erinnerung. Und während du in Erinnerung schwelgst, Isarun hatte dir auch noch etwas erzählt von dem Schlüssel von Gnav Kaor. Dein Unheiligtum von hm, der Gegengesinde. Man könnte tatsächlich noch einmal den gesplitterten Berg so viele wertvolle Schätze, die Galotta da gehortet hat. Ja, so schade darum. Ja, ich mache mir einen Geist Merk. Irgendwann, wenn ich mal Zeit habe... Ja, dann spockst du gegen die uh, gegen den ausgestreckten Arm von Rafim, Er ist fast ja. voll Krokodil gelaufen. Was? Oh, oh danke Rafim. Äh, ja ja, geht's euch gut? Ja. Ich, ach, ich dachte an die Vergangenheit. Ach, äh, an so die gute Vergangenheit oder an die dunkle? Nun ja, beides. Verpasste Gelegenheiten könnte man sagen. Oh. Ich dachte, wir hätten gerade eben noch euch eingeschärft, dass dies nicht der Moment ist, um den Gedanken schwelgen zu lassen. Hm? Hm? Ja, ja, ja. Geht aber dann. Ja, währenddessen kann ich Zulamin sehen, wie wohl in der Rüstung von Jalan äh, von hinten irgendwelche Splitter stecken. Drei lange Nadeln. Ich habe keine Rüstung am Rücken. Ja, steckt trotzdem in deinem Fleisch. Ups. Äh, Jalan, euer Rücken, es sieht aus wie... Ihr solltet das rausziehen? Ja. Was ist es? Lass mich ja mal sehen. Es sind wieder kleine bunte Federn dran oder? Nein, du ziehst es raus, als das Jalan vors Gesicht, du erinnerst dich genau. Morphos. Es sieht aus wie. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, vorwärts! Ich laufe. Der einzige äh, Gegner, der Jalan nach all den Jahren immer noch eine Gänsehaut bereitet. Was ist denn los? Morphos, vorwärts! Oh, was? Auch einfach, hier klärt's euch später. Sag einfach, sobald wir anhalten können. Der Pfad vor euch verläuft am Nordrand des feuchten Illarad-Elters, wo im Gewirr von lehmbraumen Flussläufen und Papyruschwärmen äh, einige Flamingos leben. Regengrüner Wald und Dschungel bildet den Übergang vom sumpfigen Tiefland zur Savannenebene mit brusthochem Gras. Es gibt einige größere Lichtungen und äh, auch die eine oder andere kleine Plantage, die man hier findet. Einige Feldarbeiter bauen Reis oder Ilto-Knollen an, Schatakwurz. Und äh, je weiter ihr lauft, desto mehr erblickt ihr dann verlassene Plantagen und äh, Dörfer, ähm, bis ihr dann am Abend eurer kleinen Expedition einer Stelle erreicht, an der äh, wohl linke Hand eine viel benutzte Kupfermine abzweigt, die wohl allerdings auch verlassen ist und nur noch ein staubiger, ausgetretener Weg, äh, der euch dann anzeigt, dass diese Mine vor Jahren verlassen wurde. Oh, aber Schaut mal, eine Mine! Kein Wunder, dass hier keine Menschen mehr leben. Wundert mich, dass hier überhaupt ein Dorf ist. Menschen leben, sich, leben überall, wo sich etwas anderes auftreiben lässt. Und was hier wohl abgebaut wurde? Oh, ähm, ich gehe fast davon aus. Schaut doch einmal. Da kann man es sehen. Seht ihr das Gestein? Hier ist noch eine leichte Färbung. Ah, das müsste eine Kupfermine sein. Ja, man äh, kann wohl auch noch eine Beschriftung erkennen, dass es wohl eine Kupfermine war, aber äh, das Pferd ist abgebrochen, sodass nur noch das irgendwie KU oder das ist wohl auch ein Stück vom K abgebrochen, CU, also Q-Mine. Hm. Ach, deswegen ist der Stein so grünlich. Ja, ja, genau. Seht einmal hier. Na, die sich ansetzt. Aber bestimmt ist das Vorkommen erschöpft, oder? Nun, ähm, da müssten wir in die Mini hineingehen, um ähm, eine variable Aussage darüber zu treffen. Ähm, wow. Mann, hier beginnt großes Tabu. Ihr könnt sehen, äh, dort hinten an äh, Pfahl. Dann lass uns weitergehen. Ja, sehr schön. Wollen wir in die Mine hinein? Nein. Nein. Dann, das selbst, es unter der, selbst unter der Annahme, dass wäre eine perfekt erhaltene Mine, die noch jede Menge Material ausspucken könnte, vorfinden, hätten wir weder den Willen noch die Möglichkeit, den Abbau durchzuführen. Und auch ja, nicht Kapitän, den Mann, äh, es ist nach. Äh, wir können Ey. nicht weiterziehen. Ich wollte genau auf diesen Umstand auch hinweisen. Und ich denke auch, es wäre eine gute Entscheidung, das Nachtlager vor Beginn dieser Tabuzone aufzuschlagen. Wie auch sich auswirkt. Bitte, bitte sagt mir nicht, dass wir jetzt in der Mine nicht gehen. Wir gehen in eine Mine. Ah, wir, wir, wir könnten vor der Mine Okay, hey Mann. Ich nehme Ziege, okay? Wir müssen hier opfern, ja, Mann? Äh, ich dachte erst morgen, wenn wir weitergehen. Nein, Mann. Siehst du da? Pfahl mit äh, blutiger Pfahl. Naja, äh, ja, gut. Du kannst sehen, Köpfe von Ziege und von Schwein. Ich treffe einen kurzen Blick drauf, um festzustellen, ob sich da nicht andere Köpfe mit drunter mischen gehe dann weg. Ja, du kannst noch ich einen kleinen Affenschädel erkennen. Ich würde mir die Mühle Mühle mal angucken. Ich gehe mit Poltex. Ja, es gibt noch zwei äh, verlassene Hütten, äh, die, äh, die Türen sind aber vermodert und verfault, irgendwie aus Bambusstöckern oder sowas. Und die Mine ist sehr provisorisch, möchtest du meinen, gerade Boltax als Zwerg, auch wenn du viel nicht damit zu tun hast, aber äh, du hast natürlich dann auch schon die, die Künste deiner deiner zwergischen Brüder dann äh, mitbekommen oder deiner Schwestern und ähm, sie ist sehr tief, also für, für Zwerge gerade richtig, aber Menschen müssten hier wohl gebückt arbeiten und äh, die ist nicht für Zwerge ausgelegt, sondern dann eher für gebückt gehende oder sehr krumme, schiefe Menschen okay wie ist sie beschaffen also ist sie stabil oder droht sie über unseren köpfen einzustürzen ich würde gerne eine bergbauprobe würfeln spezialisierung unterirdische städte steht nicht Nö, habe ich mir auch gedacht ja. ähm, die mine sieht stabil aus also man kann die auch gut nutzen du kannst auch nach tierischen spuren gucken hier hat es wohl auch kein tier genächtigt oder sowas also kein, kein Panther oder sowas, der hier drinnen sitzt. Das wird ja auch sonst ganz gerne mal gemacht, dass dann irgendwelche Bären hier reinziehen. Wobei wir halt da nicht in den, in den Höhenlagen sind für Bären. Ähm, aber ja, das sieht gut aus. Ähm, du kannst auch noch einige ähm, grüne Spuren erkennen. Das ist wohl angelaufenes Kupfer in irgendeiner Verbindungsart. Und ähm, die, haben, die Menschen haben einfach schlecht und schwach abgebaut. Ne? Also da, da kann man noch viel rausholen. Und du bist ja auch sicher, ähm, dass das hier aufgegeben wurde. Nicht, weil die Kupfervorräte erschöpft sind, sondern... Wahrscheinlich, weil es einfach zu mühselig war, um hier Energie reinzustecken. Oh, eigentlich noch eine recht ertragreiche Mine. Mit ein, 200 Jahren Planung und ein, zwei kräftigen Zwergen, die hier einmal für Ordnung sorgen. Oh, wäre das ein ertragreiches Geschäft. Und du vergiss dabei aber, dass du dann den Ertrag auch noch von hier bis nach und vermutlich Karupso schaffen müsstest und von dort aus verladen und von dort aus verschiffen. Und das wird mit so viel Verlust behaftet sein, dass es sich am Ende wieder nicht mehr lohnt. Ach, nun, das spielt hier jetzt doch keine Rolle. Wir müssen nicht unbedingt einen Haben in Sumus Leib schlagen. Mhm. Aber Dann sagen wir doch viel eher, ob wir hier nächtigen können. Ich gehe davon aus, sie ist soweit stabil. Dabei klopft Boltax einmal gegen einen der Stützpfeiler. Und Tiere scheinen hier auch nicht zu nächtigen. Vielleicht im hinteren Bereich ein, zwei, drei Fledermäuse. Aber, hm. Trafime, also? du merkst ein, ein Ziehen an deinem Rücken. Och, scheiße. Ja, ich würde erstmal versuchen, auf meinen eigenen Rücken zu schauen. Das bekomme ich vermutlich nicht so gut hin. Zulamin, was ist auf meinem Rücken? Zeig mal. Die Tätowierung bewegt sich. Es, es, es scheint die Tätowierung zu sein. Moment. Was bewegt sich? Alles. Es zieht, also du hast so ein... So ein, so ein es ist nicht unangenehm, es ist einfach so ein Ziehen, als ob irgendjemand eine Hautlappen oder sowas nehmen würde und in Richtung der Mine schieben will. Hm. Es ist ein merkwürdiger Effekt, also die Tätowierung bewegt sich ja auch sonst. Man sieht, dass die Mähne flattert und so und es, vielleicht missdeute ich es, aber es scheint uns in die Mine lotsen zu wollen. Oh, dann sollten wir die Mine erforschen. Bolltags okay. wird sich freuen. Ja, Bolltags und Jalan sind ja sowieso Beutags. schon da. Moment, Moment. Warum sollten wir nie gehen? Weil seine, seine Tätowierung? Weil, Weil sein Rücken uns das sagt. Das ist doch kein Grund. Ja, Mein Rücken ist schon relativ breit. Also ich finde, das ist eigentlich ein guter Grund. Nun, wäre die Was? Tätowierung magisch, würde ich befürchten, dass sie irgendwie mit dieser Tabuzone resoniert. Aber, nun ja, sie ist im Grunde genommen ein Werk des Göttlichen. Also... Aber so etwas habe ich noch nie gesehen, vielleicht missdeute ich es. Vielleicht sind auch Jalan und Boltax in Gefahr und wir sollten deswegen einmal nachsehen. Die kommen gerade gut genau aus der Mine. Oh, ja, oh, eine, eine Boltax, schöne... ich habe gute Nachrichten. Oh, äh, bitte, äh, sprich. Wir müssen die Mine erforschen. Oh, das sind gute Nachrichten, es ist eine sehr schöne Mine. Äh, tatsächlich noch viel Kupfervorkommen. man hat hier sehr schlampig gearbeitet. Ich kann mich damit nicht aus, aber es ist angenehm kühl dort drin. Kann man aufrichtig drin stehen? Ja. <lacht> Nein. <lacht> ja. schon. <lacht>